Sie wollen Fassaden kreativ gestalten? Kreativtop von Baumit bietet dafür unbegrenzte Möglichkeiten. Mit dem Modellierputz sind sogar Fassadenstrukturen in Holzoptik täuschend echt und wartungsfrei möglich. Tragen Sie zuerst eine Lage Baumit kreativ -Top trend oder Baumit Silikontop großflächig auf. Nach 24 Stunden schleifen Sie die Fläche grob ab und verfüllen Sie mit Baumit Kreativ-Top-Silk. 24 Stunden später streichen Sie noch eine Lage Kreativ-Top-Silk auf und strukturieren Sie mit dem Maserboy. Kleben Sie das Fugenbild ab, wenn Sie Ihre Arbeit unterbrechen. Warten Sie 24 Stunden, um mögliche Grate abzustoßen oder zu überschleifen. Tragen Sie jetzt die Bau mit lasur auf, und nehmen Sie diese mit einem Schwammbrett ab. Rollen Sie nun Baumit purer Kolor unverdünnt auf. Und vertreiben Sie es mit dem Lasurpinsel. Für die Wunschfarbe kombinieren Sie einfach verschiedene Lasurtöne. Nutzen Sie die unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Kreativtop von Baumit. Ideen mit Zukunft